Und was tardいて, was wichtig, das das Ach, der Termin, was der Termin, bleibt das sind oh oh, die, Für alle. Und auf Dauer. Und Europa keine Mauer. Moria, ein Gegenwartswort. Letzte Woche demonstrierte die Seebrücke noch bundesweit mit dem Aufruf, wir haben Platz. Also Moria ist abgebrannt und jetzt möchte ich Ihnen ein paar Informationen zu Moria geben. Moria war eine auf der griechischen Insel Lesbos gelegene ehemalige Kaserne, die seit Herbst 2015 als Lager zur Unterbringung Geflüchteter genutzt wurde. Seit dem EU-Türkei-Abkommen im Frühjahr 2016 wurden Asylsuchende dort registriert und mussten dort auf ihre Asylentscheidung warten. Damit dürfen die Menschen bis zur Asylentscheidung nicht aufs Festland weiterreisen. Zu wenig Personal und zu wenig Übersetzer können die zahlreichen komplexen Asylverfahren jedoch nicht bewältigen. Das für 2.800 Menschen ausgelegte Lager füllte sich bis zuletzt mit 13 stellte der griechische Staat ganze zwei Ärzte für die 13.000 Menschen im Lager. Drogenhandel, Zwangsprostitution, Vergewaltigung, Extremismus überschatteten das Leben und die Hilfsinitiativen der Bewohner. 174 deutsche Kommunen und Städte haben ihre Bereitschaft erklärt, flüchtende Menschen aufzunehmen, 35 davon in Niedersachsen. Die Länder Thüringen, Bremen und Berlin wollen eigene Landesinstitut für Aufnahme flüchtender Menschen aufstellen. Die Oberbürgermeister zehn deutscher Städte haben einen gemeinsamen Brief an Kanzlerin Merkel und Bundesinnenminister Seehofer verfasst, um ihre Aufnahmebereitschaft zu signalisieren. Doch Seehofer lehnt ab und auch Lüneburgs Oberbürgermeister Oberbürger Ulrich Meldke gehört nicht zu den Unterzeichnenden. Lüneburg ist trotz mehrfacher Versuchen der Seebrücke im Stadtrat die drin. Die Möglichkeit des Anliegens deutlich zu machen, kein sicherer Hafen für Menschen auf der Flucht. Stop saying, Europe is a better place when it is only better for some and not even accessible to others. We are not treated as part of Lesbos' population, like Greeks, like Europeans. Our destiny depends on a bureaucrat's decision, on the economic value of a political decision in favor of migration or not, on the political mood dominant in the, co in the continent, on European strategies and plans. It is not built on the foundation of us and you being one kind. I'm a girl in a tent and I'm thinking about this world as the days won't pass by and I'm waiting for permission to leave this place. My pen won't break until we end the story of inequality and discrimination among humankind. My words will always break the borders you build.